Why? Should I be? She's a ghost. You see me? Ich wollte eigentlich hier, weil hier ist auch bestimmt... <lacht> Party Party Party. Ich ziehe gerade raus. Im Keller unten. In den Keller, in den Keller, oh. Hallo, oh, oh. Motherfucker. Hallo, Buddy. Hallo, <lacht> Hallo. Oh. Er ist tot. So, jetzt habe ich wirklich keine Bits mehr. Ja, ja. Hast du vorhin auch schon gesagt. Richtig auf, Bobby. Ja, beide tot. Was habe ich verpasst? Okay. Was hab ich verpasst? Ja, Nichts mehr gut, diese. Ich sag's euch, Killer ist viel cooler. Nee. Ja, ja, ich muss. Ey, will ich nur hinter dem Busch locken, pass auf. Ja, der Killer kommt. Will ich auch, ey. Hey. Oh. Oh, nein, nein. Nein. Ich wusste das, ey! DJ Timochi, you... you... fuck fucker, Nicht jetzt! Die... Ey, nee, warum hast du was gesagt, Nenat? Warum hast du was gesagt, ey? Warum? Das gibt kein Clip, ey, Digga, das gibt kein Clip, warum? ey! <lacht> ja, ich, bin, ich bin aufgestanden und davon gelaufen, ey! Dieser Mongo hat einen Scream reingehauen, <lacht> ey!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 Alles schön klicken. ich modde das rein, ey. Kommt bei mir, Alter. Und wo klappt die chat jetzt wirklich? Du möchtest noch mal Clips machen. I got you. Ah, ich muss sie... Ah, du scream wieder, Mann. wir lief es kalt deinen Rücken hinab. Sorry, guys. Sorry, Joseph. Ja, tschüss, guys. bitte. Ja, bitte. <lacht> Bobby, auch ganz verzweifelt. Ja, bitte. Oh, es gab so verzweifelt drauf sein. Ja, bitte. Es hat niemand geklingelt, Mann. Ja, bitte. Er ist Single Aber ich kenne dich gut. Hallo. Er ist weg von mir. Er ist weg. Er ist weg. Ich denke, nein, ist er noch nicht, um Gottes Willen, was soll denn das? Ich liege in der hey, Palette. Hey Frank, oh mein Gott. Ich liege in der Toilette. Seit wann denn das? Der hat mich gar nicht mitgeschnitten. Ich, <lacht> ich hab dachte, ich das wo ist der, ist der denn? Er spielt halt auch einfach gar nicht mit Oh, Bobby, ich liebe dich. Ich weiß es, dass Bobby war. Ja. Wo, bist du? Unten oder oben? Oben. Um. <lacht> Das war einfach nur <lacht> weil... Billig kam dann die Partypeine